Ich heiße Nevin. Kenn ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Hm. Zimmer, Mindestens 60 Quadratmeter. Wir wollen schon einen Balkon, oder? Ähm Ein Balkon? Mhm. Okay. Bis 1000 Euro warm. Warm? Gibt es hier auch Wohnungen ohne Heizung? Warm heißt inklusive Nebenkosten. Das heißt inklusive Kosten für Heizung und äh, Betriebskosten. Müll und so weiter. <lacht> ich kann die Anzeigen nicht Lesen. Da sind so viele Buchstaben. Abkürzungen? Warte. Versuch's doch mal. Zwei sie. Zimmer? <lacht> Richtig. <lacht> Und jetzt? e B. Einbauküche. Einbauküche? Das heißt, die Küche hat schon Möbel, so wie, wie Kühlschrank oder Herd. Hier. 580 Euro warm. Also inklusive neben... Kosten. Ja richtig. Ja? Das klingt gar nicht schlecht. Willst du anrufen? Du. Okay. Anrufbeantworter. Guten Tag. Meine Frau und ich interessieren uns für ihre Wohnung für 580 Euro. Bitte rufen Sie uns doch zurück unter der Nummer 388-4679. Danke. Wir gleich wieder da. Erwin Josh-Kuhn, guten Tag. Ja, ähm, wann können wir uns die Wohnung denn ansehen? Moment. Zwölf Uhr. der Pässe mitbringen. In Ordnung. Ja, danke. Bis morgen. Tschüss! – Haben wir einen Termin? – Ja, morgen um 12 Uhr. – Dann fahre ich direkt von der Arbeit hin und, und wir treffen uns vor dem Haus. Guten Tag, Meissner. Guten Tag, mein Name ich ist... Ich dachte, Sie sind zu zweit. Ja, mein Mann kommt gleich. Ah ja. <lacht> Entschuldigung. Hm? Hallo? In Ordnung, ja. Okay. Tschüss. Es, es tut mir sehr leid. Mhm. Mein Mann ist noch in einer Besprechung. Hi. Ich muss die Wohnung alleine ansehen. Das ist die Südseite. Schön hell. Mit Balkon. Darf ich? Ja. Das ist alles so schön grün. Ja. Ähm, ja. Darf ich fotografieren? Natürlich. Hier ist die Küche. Eine Einbauküche. Und hier das Schlafzimmer. Noch ein Balkon. Ja. Gefällt's Ihnen hier? Äh. Gefällt Ihnen die Wohnung? Oh ja, sehr gut. Aber ich muss ähm, warten, was mein Mann sagt. Naja, das hängt schon von noch ein paar mehr Faktoren ab. Schließlich sind Sie nicht die einzigen Bewerber. Ihr Mann hat also eine Festanstellung? Mhm. Und Sie arbeiten als Verkäuferin? Ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Mal sehen, was ich machen kann. Ich weiß, es ist schwierig, in dieser Stadt eine gute Wohnung zu finden. Aber am Ende entscheidet dann doch der Vermieter. Und da geht es zur Küche. Einbau... Einbauküche. Oh. <lacht> <lacht> Und das ist der Makler. <lacht> Die Wohnung ist so schön, aber es gibt viele Interessenten. Wir werden uns sicher noch einige Wohnungen anschauen müssen, bis wir eine bekommen. Michael Gebauer, hallo? Ja? Vielen Dank. Gut, auf Wiederhören. Das war der Makler. Wir haben gute Chancen. Der Vermieter möchte uns kennenlernen. Wirklich? Ja. <lacht>